als Newcomer auf WoWa, also wenn ich mich neu registriert habe und zum Beispiel ein Produkt für 100 Euro kaufe, das ganze Geld zurückerstattet? Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es wie versprochen zwei Unboxings und drei Vergleiche. Bleibt also dran und viel Spaß! Fangen wir direkt an, das erste Auszupacken und zwar ist diese hier etwas kleiner als der andere. Die werden auch immer Schicht für Schicht eingepackt, wie ihr seht, damit auch nichts kaputt geht und alles heile ankommt. Übrigens könnt ihr Rückerstattung beantragen, falls etwas Defektes ankommt oder gar nicht ankommt oder auch was Falsches ankommt. Dann könnt ihr Rückerstattung beantragen und ihr kriegt euer ganzes Geld auch wieder zurück. So, jetzt kann man die Tasche auch schon viel besser erkennen. Holen wir die Tasche mal raus. Wow, das ist eine wunderschöne Tasche. Schaut euch mal die Farben an. Das sind auch wieder Farbübergänge. Jetzt zeige ich euch das mal von näher. Auf den Schrauben hier steht Louis Vuitton drauf. Das gibt es auch an allen vier Ecken. Hier seht ihr das Karabinenhaken vom Anhänger. Da steht auch das Louis Vuitton Logo drauf. Und auch auf dem Anhänger ist das Louis Vuitton Logo. Das hat auch nicht jede Tasche. Hier seht ihr die Farbübergänge viel besser. Das Dunkelblau in das helle Blau ist einfach wunderschön, die Tasche finde ich. Und diese weißen Wolken. Auf der Seite ist das Monogramm viel kleiner als auf der vorderen Seite, wie ihr seht. Hier sieht man auch wieder die Farbübergänge, sehr schön. Oh, was sehe ich denn da? Ein Faden guckt raus. Damit kann ich aber leben. Kommen wir zu den Henkeln. Damit kann man die Tasche auf der Schulter tragen. Mit diesem kleineren hier kann man das in der Hand tragen oder auch am Arm tragen. Das die blaue Tasche und auch die kleinste Tasche, das werdet ihr gleich im Vergleich sehen. Aber jetzt machen wir erstmal das zweite Unboxing und schauen uns die Tasche an. Kurze Info, wenn ihr Newcomer seid auf Bova sprich wenn ihr euch neu registriert habt auf Bova, kriegt ihr das erste Produkt, was ihr kauft, zurückerstattet. Aber Achtung, nur als 10 Euro Gutscheine kriegt ihr die zurück. Und zwar dürft ihr die dann ab 47 Euro benutzen. Wenn ihr also zum Beispiel etwas für 30 Euro gekauft habt, kriegt ihr drei 10 Euro Gutscheine. Seid ihr bereit, die letzte Tasche zu sehen? Ich habe die Tasche schon vorher aufgemacht und reingeschaut. Ich war zu ungeduldig. Jetzt mache ich es nochmal für euch auf. Die Tasche ist wirklich wunderschön. Ich wünschte, die, die gäbe es auch in anderen Farben. Ich habe es auch in anderen Farben gesehen, aber die waren wirklich sehr, sehr teuer. Ich versuche immer das günstigste für euch zu kaufen und genauso auch für mich natürlich. Wer will das nicht? Günstig und qualitativ hochwertig. Übrigens ist die Tüte nicht sehr hochwertig, die ist sehr dünn. Das ist die schwarze Tasche, die ist wunderschön. Ich zeige euch die jetzt mal von der Nähe. Das erste, was uns auffällt, ist das eingedrückte Monogramm. Sieht wirklich sehr schön aus, und das ist auch das, was die Tasche von den anderen unterscheidet. Übrigens achte ich immer beim Einkaufen darauf, dass die Produkte, die ich kaufe, Bewertungen haben und am besten auch mit Fotos, denn es gibt auch Fake-Hersteller. Auf den Schrauben seht ihr wieder die Louis Vuitton-Schrift. Und auf den Seiten ist das Monogramm wieder kleiner als auf der vorderen Seite. Das ist einfach ein Merkmal von dieser Louis Vuitton Encego Tasche. Die Tasche ist noch ein bisschen verkrümmt, weil die so lange in ihrer Verpackung lag. Die schwarze Tasche kam genau in 15 Tagen an. Bei der blauen Tasche hat es 23 Tage gedauert, bis es da war. Ich zeige euch jetzt nochmal die weiß-grüne Tasche, damit ihr einen besseren Überblick habt. Wie gesagt, ist die Tasche auf einer Seite grün, auf der anderen Seite weiß. Genauso ist es auch auf der Seite. Die hat zwei verschiedene Beige-Töne. Ich liebe Beige. Die Tasche ist wirklich wunderschön. Und unten drunter kann man auch nochmal sehen, wo die Farben sich schneiden. Jetzt vergleichen wir die Taschen miteinander. Und vergiss nicht mehr, auf Instagram zu folgen. Auch dort könnt ihr mir alle eure Fragen stellen. Ich versuche alle zu beantworten. Und los geht's! Hier seht ihr die zwei Taschen nebeneinander. Hier fällt es nicht auf, dass die blaue Tasche etwas kleiner ist. Aber hier auf dem Bild hatte man das gut gesehen. Die schwarze Tasche und die grün-weiße Tasche sind gleich groß. Hier seht ihr die Nageln von den Taschen und man merkt, dass die schwarze und die weiße Tasche eine bessere Qualität haben als die blaue. Wie schon erwähnt, haben nicht alle Taschen einen Anhänger. In dem Fall hat die blaue Tasche eins und die anderen nicht. Das hat der Hersteller wahrscheinlich so entschieden. Die Taschen sind auch von Hersteller her zu Hersteller immer anders. Manche Taschen haben Karten dabei, manche nicht. Und hier sieht man die Taschen nochmal von Weitem. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Tasche ich als nächstes kaufen soll. Denn ich bin dafür da, damit ihr das Produkt, was ihr kaufen wollt, vorher bis ins kleinste Detail sehen könnt. Also schnell reinschreiben und weiter geht's. Hier werdet ihr gleich deutlich sehen, dass die grüne Tasche auf beiden Seiten verschiedene beige hat und die blaue Tasche hat irgendwie größere Monogramme an der Seite. Jetzt kommen wir zu den Henkeln. Die Farben sind den Taschen nach blau, schwarz und weiß. Die weiße hat ein Monogramm, die anderen nicht. Genauso auch bei den Griffen. Der blaue Griff leuchtet sehr schön, finde ich, aber von der Qualität her ist die schwarze am besten. Am Boden erkennt man jetzt hier sehr gut bei der grün-weißen Tasche, wo die sich schneiden. Und die anderen Taschen sind einfach nur einfarbig. Jetzt kommen wir ins Innere und man sieht direkt, bei der blauen Tasche ist die innen blau, bei der schwarzen innen schwarz und bei der grünen innen rot. Auch innen sind die Taschen total verschieden. Die rote Tasche hat noch zwei Fächer auf dieser Seite. Dafür hat die blaue Tasche ähm, auf der anderen Seite noch ein Fach. Das seht ihr hier. Das hat die grüne und die schwarze Tasche nicht. Hier seht ihr nochmal diese Karabinenhaken. Bei der grünen ist die ein bisschen defekt. Leute, Instagram und Kilogramm nicht verpassen. Auf jeden Fall. Morgen gibt es noch ein Haul. Auf jeden Fall so krass. Müsst ihr sehen, auf jeden Fall richtig crazy, Digga. Abonniert also meinen Kanal, um keine weiteren Videos von wunderschönen Taschen zu verpassen und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn das Video euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!